Auf Konzerte zu gehen. Ah. Du kommst an, die Leute stehen schon an und dann äh, du dich einfach diese, diese Wartezeit auf, auf, auf die Bahn. Es oh, macht so eine Spannung und dann kriegst du so Lust einfach. Und, ja, und dann, klar, auch ein, ein paar Bierchen dazu trinken, es das macht so das viel Spaß. Nach dem Konzert oh, fühle ich mich super gut. Es ist eine super Stimmung. Auch mit Leuten, die man nicht sieht, kennt, da kommen alle raus und alles sind gut drauf. Ja, ich spiele auch mit meiner eigenen Band und wir freuen, wir freuen uns auch, wieder zu spielen. Wir waren zum Beispiel in Lula haben wir gespielt. Und ja, das fällt uns auch sehr. Okay.